und willkommen, mein Name ist welt und ich bin euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros Ultimate. Wir sind wieder im abenteuer morus mit Peach diesmal und ja, guck doch mal an. Äh, ich habe andere Geister ausgerüstet und hoffe, dass das es bringen wird. So, ich habe außerdem auf screen einige entwickelbare Geister noch hier auf Level 99 gemacht mit Hilfe von Snacks und gucken wir mal, so was die sich alles entwickeln. und nicht irgendwas Gutes. Was zum draußen, wahre Gestalten notfall alles okay? Äh, warten noch äh, wo sind sie alle? Boah, geht doch nicht immer runter. Äh, gewandtes Hupa Pokémon, alter Hebe und Meteorangriffe. Wird so, bei ihnen habe ich schon irgendwie so ein Verdacht. Ja schon im Bild gesehen, Kapitän tot, da so. ja auf sie freue ich mich am meisten Tiki, was awesome. oh, haben, mit drei, Nagas Stimme ja okay oder 5000 Jahre alte alt, Tiki alt ne? und bad die mit einem Speer jetzt Schlagitems, gut. Evolvierbare Geister scheinen minimal nur auf, nee, der ist Level 2. Ich dachte, minimal ist nur Level 3. Okay, gut. War ehrlich. Und gehen wir mal hier rein und gucken, was hier ist. Das ist ja eine ganze Dungeon. Hm. Ja, Gourmet Race Musik. Okay. Genau, willst du von mir? Soll ich so viele Sachen wie möglich einsammeln oder was? Okay, damit ist Essen sechs neue Rekord, und ich habe nur Level 3 oder so habe ich gerade hochgeballert. So, ich habe hier diese Zelda ausgerüstet als Geist, weil die gibt Unmengen an Verteidigung. Und das klingt doch nicht schlecht, ne? Ich glaube, Smash Aufladerate hat sich habe ich mit den Sea Sirens erhöht, ne? Also ja. Dürfte jetzt hoffentlich ein bisschen einfacher machen. Hoffe ich. Ich muss mal gucken, ob ich Items einsetzen kann. Im Abenteuermodus. das würde es gegen einige vier-Sterne-Gegner sehr viel einfacher machen. Dann könnte ich die sogar besiegen. Da muss ich ja noch mal zurück und dann machen oder was? Anscheinend zurück zum Eingang. Okay, alles klar. Ich muss so viel essen wie möglich einsammeln. Ich verstehe, so, sechs habe ich gerade eingesammelt. ne? mal hier lang. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich äh, hier ist besser. Sieben, acht, neun, zehn, elf. Damit das Essen elf. Platz ja, Kämpfer. Und es ist, ja, ich hab's gewusst. Was werden wir aber noch für Platz 2 und irgendwie so acht oder so bekommen? Mit meinen Hintern weggekickt. Dat. Mein Gott, warum ist er so schnell? Na gut. Tschüss. Das also wieder abend. Tschüss. setzen hat immer in der luft ein wir gerade reinkommen Und peach wäre eigentlich nicht schlecht gegen einige geister ne? die kann sich ja heilen mit ihrer smash ihre ultra smash noch ist das oh, den sein ist ja? oh, er yeah. okay zeigt dir mal, wie das geht. So, Mit der Kelle weg. Gut, könnte die Idee. nicht ich gut. Schön. So, jetzt muss ich aber nur noch Platz 2 hier holen, ne? Mache ich ein das Also war kurz dann diese Dungeon, ne? Ich hatte sechs und ich hatte elf. Ich nehme mal an acht, ne? Ja, okay, ist gut. So, nehmen wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja. Sechs, sieben, acht. Komm. okay bin ich nicht gut so, koch kabahasaki oh nee. ich habe aber irgendwas hier vorbereitet da ist sogar anti helfer aber ja, so mal Den kann man ja glaube ich kaputt hauen ne? De de de de de so viele vision von diesem lied gibt ich bin da voll gut kann wahrscheinlich er wahrscheinlich nicht angreifen das ist ja wahrscheinlich wieder aber meine ultras smash die kann mich ja heilen Hintern abgeblockt, ey. Ja, pass auf deinen eigenen Hydranten, ey. Gucken. Ja, mein Hintern ist genauso stark, ne? Wie soll Wieder, wieder null Prozent. Boah, Junge. Nein, der heilt sich ja gleich wieder hoch. Pass auf. Der hat schon wieder Prozent. Oh mein Gott. das wollte ich eigentlich nicht. Boah. und oh, dieser Pisser, der hat meinen Pfirsich da gekissen. Gewissens kommt dieser eine Typ nicht mehr. Boah, Junge. nein boah, finger weg von den klöschen dort gibt es einfach nicht da kannst du mal aufhören damit wie oft der jetzt schon perfekten dings eingesetzt hatte junge ist nicht schon... klappt so nicht mit peach boah. Ich kann keine kampf items einsetzen so wie das ausschaut Anti-Helfer bringt's irgendwie nicht so, also wollen wir mit Schaden, also gib mir einen anderen Charakter. Richtig dämlich hier diese okay ja ich will das hier erledigen, dann muss ich ja nicht mehr noch mal rein. Ich hat das nämlich. So, der haut der faut mich nur einmal kurz in der Pfanne und dann war's das. Nicht gut. Was bist du? Hey! Oh, warum ist das so schwer, ey? Alter! Da weich der weicht ja jeden Angriff aus, ey. Oh mehr oh nein, das ist jetzt nicht wahr. Meins. Was? davon kann ich gar nicht essen. Was soll das denn? Oh, Junge, wieso habe ich so Probleme gegen den? Man, das Packman so gut. ist das? Oh mein gott also nicht wortwörtlich also gehen wir nämlich mal auf nerven ja, jetzt bin ich tot oh, ist das ein bekackter kampf ey. Oh, ich muss hätte ich immer mal eine ultra smash getroffen ey. die level macht es auch nicht gerade besser du Verpiss dich. bist dich. Kein Bock auf dich. Warum fliegt er jetzt so einfach raus, ey? Oh nein. Weil direkt darunter. Okay, gut. Ich ihr den in den Boden gestampft. Jetzt habe ich rausgeflogen. Gut. Bin ich gut. Danke. kommen weiter. Oh mein Gott. Da war wieder mehr Glück als Verstand. Da kann man ja noch irgendwas anderes machen. Sieht nicht so aus, ne? Nee. Okay. Und was das halt mit dieser Welt, dieser Dungeon, sag ich mal? Oder auch nicht? Also Abkürzung. So, jetzt müssen wir uns wieder hier Leute herauspicken, die wir vielleicht auch vielleicht nicht kaputt kriegen. Der für alle. das möchte gerne? jetzt sich schneller auf? So ist der Ultra Smash von der nicht so krass? Ne, Mal Ultra schneller. Also auch meine Ultimate tut jetzt auch schneller macht macht jetzt? Okay. Oh, Katapultierbarkeit für alle, ne? Also auch für dich. Nein. Finger weg von dem Teil. Habe ich ihm dein Luma kaputt, ne? Ja, Also er bringt jetzt voll, ja. Ja super. Oh junge, ehrlich. Habe ich eben einen Luma kaputt. Aber jetzt aber komm. Warum treffe ich nur dich? start oh. Das ist auch voll der nervige Kampf, ey. War oh, ehrlich? Wow. Oh, komm doch mal her, danke. Ja, so, jetzt wird er noch nett, hab ich da noch mehr Vergasergefühl. Aber ja, voll Bescheiße. Jetzt geht's so voll auf mich los, ist klar. So, jetzt komm da so, wollte schon sagen wenn die jetzt okay die hat den stern nur eingesammelt aber ist runtergefallen sehr gut wäre es ja gewesen wenn sie jetzt den stern eingesammelt hätte wenn ich auf sie drauf so oh, hier kann man sogar noch weiter oh, da ist hm. so, jetzt muss ich mir echt hier wieder herauspicken was ich noch alles erledigen kann ne? Ja, james McCloud, den kriege ich nicht down das weiß ich ich habe da unten wo wasser war ne, da war noch einiges zu erledigen was ist hier dann noch war noch so ein dingen nee. so also, vier gegner würde ich mir doch noch ein bisschen auf da ist noch ein kämpfer der müssen wir uns holen oder die was ist das hier spruk für gegner das ist das klingt nicht so krass wie alle anderen Sachen, die ich bisher noch machen muss. Also ja, das schaffen wir schon. Ja, Glurak ist natürlich wieder nervigste. Ja, oh Gott! Und lass mich doch mal. Linda hat noch keinen einzigen Schaden. Alter, lass mich mal was machen hier. Wie habe ich die bisher noch nicht getroffen? wo oh, frisst das. <lacht> Mann, was ist das? Oh. Einer rennt weg, einer geht voll hyperaktiv auf mich los, ey. das kotzt mich so an. Ja, ich da noch nicht gemacht habe und dieser er, der kampf beginnt ne, und der macht schon direkt den kack ja, jetzt geht es auf mich los ne? ja, da ist doch klar I'll end you ja, men gegen die fresse du, du musst raus ganz ganz ehrlich dieser besser Hey, die ist weg. So gewonnen. Ich raus. Boom! Mitten gegen die Fresse. Ja, war gut. So mitten gegen die Backe geknallt hat. Es bringt dem den auch wieder hinauf. Okay, so Mutterlander noch ein paar Sturmwarnung, aber nicht schon unterbrochen oder schon wieder gegen Glora kämpfen auch wieder auf. okay hat schon wieder geklappt ich habe eine neue strategie mit könig die idee herausgefunden wie noch nie jemand anders vorgekommen ist wahrscheinlich ja ne? äh, pokémon trainer er ist nicht unbedingt den charakter den ich haben will aber was soll jetzt wir haben drei charakter im einen mehr oder weniger Hat ja auch eine große rolle gehabt Story muss von Brawl damals. Okay. Hey. Was ist der Panzer geknackt. Oh, das war einfach. Schön. So. jetzt können wir dadurch. War ich ja schon mal? Glaub nicht. Hallo. obwohl hier war ich? Glaube ich. Das war Donkey Kong, ne? So irgendein Gegner. Perfekt. Den, den, den. wo so haben wir denn noch was? Ist jetzt hier so. Wir müssen hier alles suchen. Da ist noch was. noch sind zwei Sachen. Da ist noch mal da. Da war ich noch grad. Ja. Ich will mal gerne irgendwie so herausfinden, wie viele Sachen insgesamt man haben kann. Viele Gegner man retten kann. Und irgendwo fehlt mir in der Mitte doch noch ein Shop. Irgendwo hier ne? muss doch irgendwo da sein. Oder bin ich jetzt ganz blöd. So, im Wasser sind da bestimmt auch noch irgendwo welche, ne? Ich habe noch links gedrückt, Kollege. So, hey. ja, fürs Knollenauge. Ja, eine Riesenverwandlung für Gegner. Das kriegen wir doch bestimmt hin, wenn wir mal einen passenden Kämpfer haben, ne? wie zum Beispiel da kann du mal so der charakter für solche gegner Oder ich kann oli mal nehmen ne? ich könnte dann einfach den die pigments auf den werfen ne? wird auch bringen glaube ich aber noch so eine level Hätte mein Heildingen ja einsetzen sollen. Ja, wenn du nur das machst. Okay weg. Wo geht doch mal ein bisschen weg von mir? Alter. War oh, der Macht natürlich wieder nur diesen Eingang, oh, da wollte ich dich einsetzen. So oh, besser. Ah. Oh, dingens ja. Teamladen. Eilung. Nochmal. Junge, oh, er ist voll umfällig, ist so breit nicht. Wie soll ich denn an den Herankommen? Oh. Ja, okay, Mann. Oh, Alter, warum konnte ich nicht mehr? Ich brauche einen anderen Charakter. Wie da da kann ich nicht so eine Idee, wen ich nehme. in ja, seine Schüsse tun sowieso nicht die Gegner Ist dann also und Reflektor genau. Boah. Was mache ich ja eigentlich? doch voll einfach hier. Ja, warte ja. Jetzt kommst du natürlich. Mein Gott. Boah, Junge. Oh, Junge, das gibt Alter, hör doch mal auf damit. Hey, immer wenn ich gerade reflektor bereit bin ne? ja, ich das ich jetzt hier. Oh. Ich mich ja schon wieder so an solche kämpfe ja ich muss einfach auf den draufballern geht nicht anders er macht sogar halbwegs viel schaden zwiebel was? immer oh, wenn ich den abschieße, und dann... Oh, Junge, lass mich doch mal vorbei. Oh, das ist so frustrierend, ne? war schon wieder bereit, aber... Ja, natürlich nicht glatt gemacht. Ah Gott, ja noch machen. Warte halt mal, ich habe hier Franklin Badge. So, komm her. Ist natürlich schlechter gegen den. Gut, jetzt müsste ich automatisch reflektieren. schießt auf mich aber wer du schießt jetzt nicht mehr auf mich weil ich das ding ausgesagt willst du mich verarschen der schießt jetzt nicht mehr auf mich doch du da mein frankenberg schon wieder weg da lag da am boden Was? Nee, ne äh, komm, komm, komm, komm. Oh, da ist so was von unfair ey. und ich konnte schon wieder nicht mehr. danke er fängt dann auch direkt wieder ein ne? das ist ja noch schlimmer ey, wie soll ich einige charaktere hier besiegen das ist doch vollkommen unmöglich Ich setze ja schon alles einmal, was ich einsetzen kann. Boah. trifft Boah. Boah, Treffe mich doch nicht die ganze Zeit, Mann! Ah! Also mal oh, mit Olimar. alter ey. was ist das für ein dreck ich glaube ich muss oli mal wirklich auf den werfen es hat so gedacht dass man das so machen muss anders wüsste ich nicht wie man den erledigen kann möglich ich habe einfach meine pick jetzt auf den die man dauerhaft schaden ne? das ist, boah, funktioniert nicht ja und der hat die an kaputt start. Oder oh, auch die kaputt, bevor ich. Da Was zum Teufel? Wie viel Schaden habe ich gegen den gemacht? Komm, geh kaputt. Nein, komm her, warte, Was ist der? Der ist immer noch am im Leben, gibt es jetzt nicht. Nein, nein, ich bin tot. Dreck, ey, ja komm, oh, ich kann da nicht. so viel Schaden gemacht aus irgendeinem Grund, gut geheilt. warte, oh, da warte du mein nach pick mir so viel schaden gemacht oder was war das drecks <lacht> ich treffe dir nicht damit oh, danke aber das ist irgendwie das beste was ich hier gerade machen kann hat nur nicht so viel schaden machen würde wie habe ich gerade so viel schaden gegen den gemacht Alter, ich krieg sogar kotzen gegen den hey. wie habe ich gerade so viel schaden gegen den gemacht Oh, du Pisser, komm her! ich wollte dich jetzt einfach so kaputt hier kommen ich habe eine idee warum hab ich nicht vorher daran gedacht man mein gott das war doch gar nicht so schwer Boah, was habe ich mir wieder so ein stress gemacht ey. Ja, das hatte ich schon, das Vieh dreck. Kommt man da unten noch? Da kriegen wir auch noch da rechts war irgendwie was. Noch ne? Bin jetzt gerade richtig dran, haben wir hier hat auch erledigt. Kap Kapuriki, weil der Boden lebt. Gegner dagegen habe ich doch was. <lacht> So, wo ist wir kein Elektro-Boden-Ding gemacht? Willst du mich verarschen? Äh. Oh nein, nicht Olima. weiß nicht welcher Gegner da jetzt gerade war, aber keine Ahnung. Da hier to link mit dem ich gut bin. Ich weiß jetzt nicht, was der Gegner ist hat, Also ja, Elektroangriffe für Gegner, es scheint doch bestimmt Pokémon aus Pokémon. Ah, oh, das ist gar nicht so ein Ding. okay ist gut alter wird mal schaden gemacht bisher oh. wenn nerviger kampf oder ja, warte ich krieg dich trotzdem kaputt Glaub mal hier So, nur diesen Angriff. Nein. Glück raus. Keine Lust mehr. Tschüss. Nein. Ha. Oh. Was mache ich, ich mir ja überhaupt Gedanken? Ich kann doch hier rumlaufen. Hab da Anti-Dingens. Boah, wow, kann katschus! Blödes Spamerei mit diesen Angriffen, ne? Ach nee, wow. er Jetzt mich so verdammt mal Link hier gewöhnt, hat der nur noch seinen blöden Pfeil hat, ne? Und boah, wow, kommt mal darunter <lacht> Tschüss, danke. Oh Gott, Frustration, gerade. Impuls ist auf 180 oder irgendwie so Ah okay, aber hat geschafft jen soll jetzt auch frei von gegnern außer da drin ist noch irgendwas stoppe mir jetzt auch noch sagen, hier ist nichts mehr gut, gut. alles klar das... gut die die AK haben wir abgehakt nee. ja sieht so aus also gut dann gehen wir mal zurück weil ich habe jetzt keinen bock mehr als genug so äh, felder bewältigt 353 kämpfer gerettet 41 alles klar gucken wie weit das noch geht ne? Na, ich jetzt noch mal im shop nach ob wir da was neues kaufen können und so ich kriege jetzt hier nur noch billige aber die ich alle noch nicht habe ne? langsam muss ich ja mal sparen für die ganz dicken Dinger. gut, dann muss ich aber sagen, das war's. obwohl gucken wir noch mal. Wenn wir schon so einen langen Part machen dann. guck mal ja bei Einkaufen, vielleicht sind da ja und so. ist gar nicht aufgefüllt, wird den haben wir schon. die wir wow, sind mal echt neue Sachen, Kung Fu Kong 50 Prozent. Ja, noch nicht mehr gewählt. Kommt nein, Wählen komm. und was das für diese Folge. Ich bedanke mich als für zuschauen und hoffe, euch hat der Part gefallen. Und dann sehen wir uns halt in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.